Hallo du. Ja, du. Ich meine dich. Ich möchte dir vom Online-Kurs Ideenverstärker erzählen. Der Online-Kurs, in dem es um Zukunftsfragen zur digitalen Jugendarbeit und Jugendbeteiligung geht. Du machst dir mit anderen Gedanken, wie ihr eure Arbeit in Zukunft gestalten wollt.